Liebe Luzernerinnen und Luzerner, auch wenn der Ständerat die Frühlingssession um zwei Tage gekürzt hat, ist intensiv debattiert worden. Besonders viel zu diskutieren haben die drei Volksinitiativen, die Fairfood-Initiativen, Zersiedlungsinitiative und Schweizer Recht statt Richter zu geben. Vor allem die letzte Initiative, Schweizer Recht statt Richter, hat hohe Wellen im Ständerat gegeben. Ja, die Initiative sie verlangt nämlich in der Bundesverfassung, dass, abgesehen von ganz kleinen Details, immer die Initiative über dem Völkerrecht steht. Der Ständerat hat mit einem klaren Entscheid Nein gesagt zu diesen Initiative und auch zu einem Gegenvorschlag, der nur ein schwächer war. Ich bin extrem froh und erleichtert, dass der Ständerat so entschieden hat. Natürlich gibt es manchmal Konflikte zwischen dem Schweizer Recht und der internationalen Rechtsgebung. Es wäre aber problematisch, wenn wir in der Verfassung würden festschreiben, dass die völkerrechtlichen Verträge nicht mehr an erster Priorität stehen Unser Land braucht eine Verlässlichkeit. Unser Land braucht Rechtssicherheit. Und nur das garantiert die Arbeitsplätze und der Wohlstand, dass alle in diesem Land einen guten Arbeitsplatz haben. Ein anderes Thema hat nicht so grosse Wellen geschlagen, aber es geht um den Sport und somit auch um die Zentralschweiz. Es geht um die Sportförderung. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat entschieden, dass wir die drei Grossanlässe, die KWM, -Okay die Uf Olympic Games und die Universiade mit 3 Millionen mehr unterstützen. Ich freue mich aus Luzerner extrem, dass also an den Ständerat hinter diesen drei Sportanlässen stehen Und wir dürfen nicht vergessen, bei der Universiade mit 1600 Athletinnen und Athleten aus 50 Nationen in Zentralschweiz. Und das ist doch etwas Tolles, wenn wir im Jahr 2021 die Athletinnen und Athleten bei uns willkommen heißen. Liebe Luzernerinnen und Luzerner, Sie wissen, in der Politik muss man viel einstecken können. Das auch in dieser Session. Es ist aber kein Problem, solange es fair bleibt. Meine Interpellation zu den Wildtierkorridor haben aber doch auch von der Bundesrätin Leuthard dazu geführt, dass sie meinen Vorstoß aus Amüsement taxiert hat. Dabei wollte ich nur wissen, ob Nutzen und Kosten auch eingehalten werden und ob es nicht allenfalls andere Varianten geben die kostengünstiger wären. Dass man schlussendlich solche Fragen ins Lächerliche zieht, obwohl es um Steuergelder geht, finde ich weder fair noch angebracht. Trotzdem hat Frau Leuthardt klar versprochen, dass sie bei der Kostenwahrheit wird über die Bücher gehen wird. Ich will Sie aber jetzt nicht langweilen mit Misstönen, denn im Ständerat haben wir ganz viele Entscheide getroffen, die unser Land vorwärts bringt. Ich danke Ihnen ganz recht herzlich für Ihre Unterstützung, wünsche Ihnen eine gute Zeit und Ihnen und Ihrer Familie schöne Ostern.